Ich habe immer schon sehr gerne Blasmusik gehört, sei es bei meinen Großeltern oder auch im Pensionistenheimen, wo ich durch den Beruf meiner Eltern aufgewachsen bin. Ich führe eine Lebenstraumliste und auf dieser Lebenstraumliste steht drauf in einer Blasmusikkapelle spielen. Und ich habe mir immer gedacht, entweder ein neues Instrument lernen, wenn ich mal viel, viel Zeit habe, oder vielleicht etwas daraus machen, dass ich ja vor circa 30 Jahren Schlagzeug gelernt habe. Und so war es, dass ich die letzten Jahre vor allem immer Blasmusikfest Wien ähm, besucht habe und Halt einfach versucht Musik zu hören und ich habe gemerkt, die Musik macht mich extrem glücklich, aber ich war auch immer recht traurig dabei ähm, zu spüren, dass ich irgendwie nichts daraus gemacht habe oder dass ich in dem Bereich nicht tätig bin. Und dann kam das Neujahrskonzert äh, 2019 und ich habe wieder mal nachgedacht, ja könnte ich nicht auch irgendwas musikalisch machen, habe mir einige Vereine in meinem Umkreis durchgesehen, einige Blasmusikvereine. Und meine Gedanken waren dabei, boah, da gibt es eigentlich eh ganz viele Schlagzeuge und wer soll mich denn nehmen? Eigentlich kann ich ja auch gar nichts quasi bei Null wieder anfangen und das braucht so viel Zeit und diese Ausrückungen und Proben und wie kann ich das meiner Familie zumuten? Also lauter Überlegungen, die irgendwie von der Vernunft her waren. Puh, das ein neues Instrument schon gar nicht lernen. Die Zeit habe ich im Moment nicht. Und damals war für mich so die Entscheidung: Ich möchte Musikkonsument mal im, im bleiben. Und dann habe ich mir das Sommerfest von der Blasmusiker Gran ausgesucht im Juni 2019, wo ich dann noch hingegangen bin, um zwei Tage Musik zu hören. Ja, und dann bin ich mit äh, Thomas und Erwin äh, ins Planung gekommen. Die dann meinten, ja komm doch mal zur ersten Probe am 2. August vorbei, schnupper doch rein, das ist überhaupt nicht so dramatisch, dass du jetzt länger nicht gespielt hast. Schau dir das mal an. Ähm, ich habe gemerkt, die Chance, die muss ich nutzen. Ich ähm, habe für mich entschieden, dass ich das gern machen würde, habe es mit meinem Mann besprochen, meine Eltern ersucht, meine meine kleine Trommel und die wichtigsten Utensilien vom Wochenendhaus mit nach Wien zu bringen, habe mir neue Noten besorgt und habe mich einige Wochen in den Keller gestellt, um zu üben, um für die erste Probe am, am 2. August ein bisschen fit zu sein. Bei der war ich dann und ich durfte auch gleich mitmachen. Die Noten wurden aufgelegt, ich habe auf der großen Trommel das, was ich irgendwie konnte, beigetragen. Zitate, äh, Zitat Sebastian, ein normaler Marsch halt, wird mir immer in Erinnerung bleiben. Ja, so also nahm das seinen Lauf. Es hat eine wunderschöne, herausfordernde Zeit begonnen. Ähm, mein Mann hat mich dann motiviert, mein ganzes Schlagzeug nach Wien zu holen, damit ich besser üben kann. Ähm, ich habe dann das erste Erntedankfest äh, 2019 ganz ad hoc gespielt. Und ähm, ich muss sagen, also am meisten zu tun habe ich natürlich mit meinem Registerkollegen. Aber da sich um die Jahreswende ähm, auch der Schriftführerposten aufgetan hat, habe ich mich dafür beworben, wurde genommen und habe natürlich auch jetzt sehr viel mit meinen Vorstandskollegen und Kolleginnen zu tun. Äh, und ich stelle fest, das macht mich extrem glücklich. Und man darf nicht immer nur auf die Vernunft hören, um, um Lebensträume zu verwirklichen, sondern oft auch einfach aufs Herz hören. Aber das Ganze wäre natürlich nicht möglich, wenn mich mein Mann daheim nicht unterstützen würde und mein Üben daheim akzeptieren würde. Daher vielen Dank. Es macht mich extrem glücklich, dass ich diesen Weg des Musikalischen für mich gefunden habe. Ich bin sehr dankbar dafür.